Hallo, ich habe heute einen Gast, Quabena Linet. Er lebt in Hamburg seit langer Zeit, ist Geschäftsmann und äh, er ist aber aus Ghana und hat jetzt äh, ja, die Verbindungen äh, nicht verloren, sondern gerade aufleben lassen und äh, ein tolles Projekt gestartet. Ja, hallo Quabena. Ja, hallo. Man. Ja, es ist äh, etwas, was äh, zurückgeht auf ein Treffen durch einen gemeinsamen Bekannten ich habe dir damals vorgeschwärmt von Moringa und Moringa-Baum, der wirklich fantastische Eigenschaften hat, der alleine die ganze Welt ernähren könnte und viele gute Eigenschaften hat. Blätter wie Spinat ähm, und ähm, einfach wächst ganz, ganz schnell und so weiter. Und ähm, ich habe dann äh, dich zwei Jahre später äh, zufällig wieder getroffen auf äh, einer, einer Af afrika Festival. auf einem Afrika-Festival und äh, dann hattest du einen ganzen großen Stand mit eigenen äh, Moringa-Produkten. Erzähl da mal drüber. Ja, danke, Raul. Ja, es ist ja auch folgendes. Nachdem äh, wir miteinander äh, ausführlich über Moringa gesprochen haben, äh, bin ich auch äh, nach Hause gegangen und eigene äh, Forschung gemacht. Und dann wusste ich ganz genau, dass Moringa die Lösung zu meinem Problem wird. Ja, wunderbar. Und dann habe ich halt, äh, ja, als, als wir uns da trafen, habe ich dir mein damals ganz neues Buch geschenkt, äh, das neue Dorf. Und äh, ja, dann bist du ein paar Tage später nach äh, Ghana geflogen und äh, das hat dann was in Gang gesetzt, oder? Ja, das ist richtig. Und zwar das Buch, ein äh, neues Dorf, beziehungsweise, äh, ja, Community Gardening äh, war für mich äh, das Schlusselebnis ähm, äh, in Ghana, War mit dem Buch hatte ich auch genug Zeit gehabt, über eigene Problematik zu, äh, denk, nachzudenken und nach zwei, drei Mal dieses Buch gelesen habe, war es mir ganz klar, dass ich den Schluss äh, zu meinem Problem gefunden habe. Ja und dann äh, war das tolle, dann trafen wir uns da kurze Zeit später und dann äh, hattest du 40 Hektar Land gekauft. Eine gigantische, riesige Fläche äh, im schönen Ghana. Und äh, jetzt gucken wir uns das mal an, wo das ist. Und ähm, ja, wir haben hier einmal Hamburg und äh, Ghana hier unten. Äh, Westafrika, äh, es ist ein tolles Land. Ich habe in verschiedenen Ländern Afrikas gearbeitet und manche haben einen guten Ruf, manche haben einen schlechten Ruf. Und in Ghana haben die meisten Leute gesagt, ja, da kann man tatsächlich äh, was erreichen, da kann man mit den Menschen äh, gut umgehen. Und ähm, ja, Menschen aus Ghana bewegen was. Und du hast ja schon lange, bevor wir uns getroffen haben, hier mit Schülern in den Schulen was gemacht. Vielleicht willst du da mal ein paar äh, Worte zu sagen, ganz kurz? Ja, also ich selber habe ich auch hier in Hamburg ein 1999 ein Ladengeschäft mit afrikanischem Kunsthandwerk äh, gehabt. Und äh, da war ich auch 15 Jahre tätig. Und in der Zeit habe ich auch sehr viel Bezug zu äh, Lehrer und Schülern und es kam auch die Gedanken in die Schule zu gehen und über Afrika zu berichten. Weil die meisten Schüler hatten Afrika nicht mit an Hut. Und wir hatten ein gemeinsames Thema ausgearbeitet und das war Wasser. Wasser unser gemeinsamer Schatz der Natur. Und somit bin ich in die Schule gegangen und habe ich über Wasser erzählt. Der Zusammenhang mit Wasser und Boden und die Klima. Das war da habe ich ja ungefähr Jahre fünf Jahre lang gemacht in verschiedenen Schulen, also die margarete schule in, äh, hier im Kindergarten, in äh, Harvest-Hude, äh, auch in Bamberg war ich und habe ich mit Kindern über Afrika bzw. unser gemeinsamer Schatz der Natur Wasser. Ja, das ist äh, einfach auch mal ein Zeichen, dass du dich schon immer engagiert hast und äh, ja, jetzt kriegt das einen anderen Maßstab und wir gucken jetzt mal hier auf der Karte ein bisschen genauer, wo das ist. Und ähm, es ist halt hier eine Region, äh, wo es noch Wald gibt. Und das ist deshalb ganz wichtig, weil wenn man jetzt in eine Region geht, wo einfach gar nichts mehr ist, ist es brutal schwer, was aufzubauen. Die Gefahr des Scheiterns ist sehr groß. Und die Idee, äh, die äh, Quabena hatte, war, in eine Gegend zu gehen, wo zwar auch sehr viel kaputt geht, aber wo noch etwas ist, wo man anknüpfen kann und da drauf aufzubauen und dann das, den Boden zu verbessern und äh, wieder was anzubauen, sogar Wald wieder noch mehr anzupflanzen, der aber dann auch nutzbar ist. Ne? Das ist wichtig und zwar, also nach der langen Recherche war es mir klar, die Ursache für diese Massenflucht afrikanische junge Menschen nach Europa ist, dass der Boden nicht mehr fruchtbar ist, um sie zu ernähren. Deshalb bin ich in dieser Gegend gezielt gegangen, wo es noch Regenwald gibt, um mit dem Boden zu arbeiten. Ja, das ist äh, prima. Und dann hast du auch gleich äh, losgelegt und wir haben uns damals unterhalten. Und äh, du hast als erstes schon mal äh, Häuser gebaut, weil du hast gesagt, ohne Häuser können wir da nichts bewegen. Und äh, ja, vielleicht sagst du ein bisschen noch was zu, zu dem Bild hier. Ja, das sind ja Lehmziege. Das ist ungefähr 5000 Lehmziege. 5000, das ist ja, unglaublich. Genau. Also wird alles mit der Hand geformt und äh, Luft getrocknet. Das ist sogenannte Adobe äh, äh, Bricks. Und, was ja noch traditionell da gemacht wird. Ja, du hast Handwerker gefunden, die das können. <lacht> Ganz genau, so ist das. Es werden noch weiter Häuser gebaut in dem Stil. Und das Schöne daran ist, dass ja all die Materialien war auch dort vorhanden. und muss man ja nicht extra irgendwo sagen, woanders äh, hier Karten, sondern man konnte sofort starten. Ja, und äh, trotzdem muss man halt auch sehen, wo kein Lehm sein darf. Man sieht hier, das Fundament ist aus äh, Zementblöcken gemacht. Mhm. Also man muss es auch richtig machen und du hast von Anfang an halt auf Qualität gesetzt, Langlebigkeit, weil wenn jetzt der Lehmstein zu weit run runter geht, dann äh, weicht der auf in der Regenzeit und das Haus bricht zusammen. Ne? Ja und wir haben hier glaube ich noch ein weiteres Bild davon. Hier ist schon eins der Häuser ähm, im Entstehen. Und im nächsten sieht man halt hier schon, wo das Dach gebaut wird. Also ein, unglaublich! Also das war, das war die erste Aktion. Und äh, jetzt stehen da Häuser. Ja, klar, aber das war auch ganz wichtig, dass wir, das sie gesagt haben, wenn wir diese Bad bearbeiten, dann äh, wichtig ist, dass wir dort Wohnen kann und die ganze Naturbewegung von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang alles beobachten, in unsere Arbeit mit hineinzubeziehen. Deshalb wir wir ein Zuhause vor Ort. Und so haben wir damit angefangen. Ja, das ist ja auch eins der Permakulturprinzipien: erstmal sehr, sehr genau beobachten, bevor man irgendwas pflanzt. Und äh, deshalb da waren dann die Häuser. Fertig und äh, bewohnbar und dann gibt es auch gleich ein großes Team. Äh, du hast erzählt, das Interesse ist riesig groß äh, und es gibt auch Leute, die wirklich was anpacken. Das ist das Entscheidende. Ja, das, das ist... Äh Wirklich war, war es ist also so, dass es ein Gegend, der ja auch sehr viel Jugendliche haben, aber leider das Problem in ganz Afrika, Jugend, also Arbeitslosigkeit oder Perspektivlosigkeit. Und als es kam mit dem Gedanken, dass wir ein Projekt, ein Dorf bauen, wo jeder sich auch der Interesse und Kraft und Wissen hat, auch eigene Existenz aufbauen kann. Und dann fängt es an. So wie, wie wir sehen, also die stehen alle bereit. Ja, und das ist ja das Prinzip vom Neuen Dorf, äh, lokale ähm, Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen äh, und zwar möglichst mit Selbstständigkeit. Also das ist ja, ähm, wenn jemand jetzt anfängt und irgendwas macht, dann passiert es sehr leicht, derjenige ist dann der, der große Chef da und alle... Hören nur auf denjenigen und wir haben uns jetzt gemeinsam überlegt, dass wir hier ein Konzept machen. Das Ganze wird eine Stiftung und äh, dann gibt es verschiedene Kleinunternehmen da und Organisationen und äh, eins davon, dann wird deine die Green School sein und das ist dann aber ein Projekt und andere sind auch selbstständig entwickeln selber was. Ne? Ja genau und, und das, das Schöne daran ist ja, also dank der Unterstützung von Ralf habe ich auch sehr viel von auch gewonnen an der Universität Hamburg, Hamburg. Und, und auch Menschen, die auch bereit sind, einen Austausch äh, in dieser Projekt mit reinzukommen, also vom Wissenstransfer hier, dass die, diejenige, die selber keine eigene Idee haben, auch was lernen kann und daraus eine Assistenz aufbauen kann. Zum Beispiel als also zum Bricket zum Beispiel, weil das wird, der Wald wird rote, also gefallen, Bäume wird gefahren, um überhaupt zu kochen. Wobei man kann auch sehr viel einfacher auch Gartenabfälle auch zum Holzkohle machen Und das sind allen die Ideen, die auch zum Beispiel hier entstehen kann. Oder wie man Fisch züchten. Oder es gibt ja auch einer, der sich schon mal auch sich mit... Schweinezug, aber dazu kommt ihr. Ja, hier das schon. zeigen wir gleich noch kurz. Äh, aber wir haben hier jetzt nochmal äh, für alles, was man macht, braucht man natürlich Wasser. Und äh, das war halt dann auch der nächste Gedanke. Und das finde ich halt so gut, dass du tatsächlich die äh, Dinge wirklich grundlegend äh, anpackst. Also du machst tatsächlich das, was dran ist, sofort und Ohne lange zu zögern und ähm, das ist natürlich dann auch äh, etwas, wo, wo dann was draus werden kann, weil wenn man vieles pflanzt, dann ist irgendwann kein Wasser mehr da, geht alles wieder kaputt und du bist ein toller Unternehmer, der halt das von vornherein äh, richtig macht und hier wurde dann halt ein großer äh, Brunnen gebaut mit dem Wasserturm hier. Und das ist hier der Brunnenbau, ne? vielleicht ja. sagst du da ein paar Worte zu. Ja, genau. Ja, das war, oder das ist bis heute das Herzstück, weil, wie gesagt, wir haben zwar Regenwald, aber heute kann man sich nicht auf die Natur verlassen. Also, dass es auch Regen gibt und deshalb müssen wir Wasser hier holen. Und der Gedanke war, entweder macht man mit versammelte Mannschaft mit eigener Kraft einen Brunnen zu bauen oder man geht die Sachen etwas tiefer. Und aus Erfahrung hier weiß es dass es ja in, in extrem dürrer Zeit, wenn man nicht tief genug geht, dass sogar der Brunnen austrocknen wird. Und deshalb haben wir eine Firma engagiert, der ja. Ich glaube, der ist ja 85 meter tief gegangen, um äh, das Wasser mhm. zu treffen. Und jetzt haben wir Wasser. Ja, das ist auch eine der ganz wichtigen Dinge, dass das halt von vornherein halt äh, auf soliden Füßen steht. Und äh, es ist so, dass die ähm, wenn die Gegend jetzt wieder grüner wird. Ne? Du hast gesagt, es wird viel abgeholzt, einfach für Feuerholz, das wird verschwendet, das ist sehr ineffizient. Mit Holzgaskochern können wir sehr, sehr effizient werden. Da gibt es eine tolle Entwicklung äh, von, von Marius Birik in Äthiopien, äh, einen tollen Holzgaskocher, den werden wir da auch mit einführen. Auch das ist Lehmbau und äh, ist der sauberste Ofen, den es überhaupt gibt. Und äh, dann haben wir aber auch ja, die Bodenverbesserung. Also wenn man das Wasser hat, dann kann man halt anfangen, wieder was aufzubauen und ja, vielleicht zeigst du mal oder erklärst du, was hier zu sehen ist. Ja, zum Beispiel, das ist ein ganz kaputter Boden, die ja auch aufgrund der Abholzung ist er ganz trocken. Es, es liegt ganz brack in die Sonne. Einnehmen muss man diesen Boden auch, bearbeiten, indem man auch einen guten Dünger zum Beispiel, also Manium bzw. Kompost, selbstgemachter Kompost, dafür gibt es sehr viel Grün und es gibt sehr viel einfache Methode, diesen Boden wieder hier Und dann ähm, zum Beispiel, wir haben angefangen mit äh, ähm, Hühnermist zum Beispiel gemischt mit äh, Holzkohlen, also die äh, Chaco heißt auf Englisch. Und dann mit den Torfsäulen und schon haben wir einen tollen Boden, wo wir jetzt anfangen, also Bäume zu bauen, zum Beispiel. Ja, das ist halt eine der Sachen, die halt ganz wesentlich sind. Also die Wälder werden abgeholzt und deshalb muss man Wälder wieder anbauen und zwar welche, die schnell wachsen. Und du hast hier schnell wachsende Bäume gewählt, damit erstmal Brennstoff und Baumaterial. Das kann ja erstmal Baumaterial sein und später, wenn es ein bisschen verrottet oder die Termiten da dran gehen, äh, dann kommt das halt in den Holzgaskocher und äh, so und auch wird zum Kompost beitragen, weil zum Bodenaufbau braucht man sehr, sehr viel Holz, was man in den Boden reinbringt, holzige Reste aus der Landwirtschaft, die ganzen Permakulturprinzipien und so weiter. So und jetzt gucken wir noch, ähm, nach dem, der Idee der Selbstständigkeit. Und hier ist jetzt äh, ein Unternehmer schon mal am Start. Das hat mich auch äh, überzeugt, jetzt das Projekt zu unterstützen, äh, weil es gibt ganz, ganz wenige Projekte, wo, wo sowas passiert. Aber vielleicht erklärst du das. Ja, äh, das ist äh, Emanuel, also der kam zu mir und äh, der, der sagt, also die nennen mich äh, Borger, das ist jemand, der in Hamburg lebt, in Ghana wird. Burger genannt. Also Burger, ich habe eine Sache auf Herzen. Ich habe als Kind auch Schweinezüchtung gehabt äh, in meinem Haus und also ich kenne mich sehr gut aus und wenn, wenn ich die Möglichkeit haben kann, also Schweinezucht zu betreiben, werde ich mich selbstständig machen und das Projekt mit einbeziehen. Und er war eine der Jungs, der am Anfang da war und hat alles hier gegeben und mir gezeigt hat, er äh, äh, wird das schaffen und insofern habe ich also dank Unterstützung von Freunden einen kleinen Kredit gegeben und hatte angefangen, eigene Schweinestall zu bauen und so sieht das ja heute aus. Ja, das ist die Idee, ne? dass Selbstständigkeit entsteht, die Menschen dort äh, selber die Verantwortung übernehmen, ne? das ist äh, das, das Entscheidende. Und es ist ja auch der Ansatz hier, dass das eine äh, Green School wird, also dass man halt auch lernen kann, wie man das macht und da lernt man aber auch Management von einer eigenen kleinen Firma, weil das Kleinunternehmertum ist das Wichtigste überhaupt, gerade wo wir im Moment auch erleben, was für ähm, verheerende Folgen so diese Globalausrichtung der Industrie hat, wo die Menschen plötzlich fallen gelassen werden und äh, immer mehr Hunger entsteht. Und hier wird gegengewirkt und das ist hier ein Zentrum, wo viele Menschen dann halt sich selbstständig machen können, hier auf dem riesigen Gelände, weil da gibt es natürlich ganz viel Platz für ganz viele kleine Betriebe und äh, dass da die Menschen aber auch dort leben können. Deshalb neues Dorf und das mit den Lehmhäusern kann man relativ kostengünstig Häuser bauen, ähm, die auch eine gute Klimatisierung natürlicherweise haben. Ne? Gut, ja, das sind glaube ich so die wesentlichen Sachen, die wir besprechen wollen. Magst du zum Abschluss noch irgendein Wort sagen? Uh, Es gibt jede Menge zu tun. Also Leute, wir packen es an. Ja, ich danke dir. Da kann ich nichts hinzufügen und äh, damit beenden wir das hier. Vielen Dank, Fabina, dass du hier warst. Danke,